Meine Learnings aus 600.000 Euro Monatsumsatz. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich wieder hier zu sein nach längerem und jetzt mit euch mit diesem Thema reinzustarten, denn ich möchte euch heute einfach mal ein bisschen Input zu dem Thema geben, was sich denn so verändert hat im Laufe der Zeit, im Laufe des Wachstums der eigenen Unternehmen. Und wie ihr wisst, habe ich ja damals mein eigenes Unternehmen verkauft, bin zwar noch beteiligt an anderen Gesellschaften, aber im Laufe der Zeit, sicherlich hatten wir auch das Vergnügen, unser Unternehmen auf 600.000 Euro Monatsumsatz zu skalieren. Und diese Learnings möchte ich dir jetzt hier mitgeben. Das erste Learning ist eines der entscheidendsten, denn wir sind hier in einem Geschäftsmodell drin, welches wirklich validiert ist seit Jahrtausenden von Jahren, Jahrhunderten. Und ihr müsst euch vorstellen, wir befinden uns lediglich im klassischen Handel, aber mal ganz anders definiert, also über Online-Präsenzen. Und im Grunde genommen ist es so, ihr tauscht einfach wie im Handel halt, ihr gebt ein Produkt, jemand anders gibt Geld oder wie auch immer. Und dort ist es so, dass ihr natürlich mit Firmen konkurriert, die unglaublich groß sind, teilweise Konzerne sind, mit denen ihr da euch anlegen müsst und konkurrieren müsst. Das bedeutet natürlich, Ihr müsst es schaffen, eure Artikel besser zu präsentieren und euren Markenauftritt so zu gestalten, dass der Käufer am Ende sich nicht für die große Brand, die eventuell irgendwie bekannt ist, entscheidet, sondern sich für euch als, sage ich mal, erstmal No-Name-Marke entscheidet. Und da gibt es sicherlich Möglichkeiten, weil Konzerne haben oder Großunternehmen haben meist nicht die Strukturen, die Dynamik, neue Dinge umzusetzen, amazon Bringt immer wieder neue Werbemöglichkeiten, neue Markenfeatures. Und bis diese Unternehmen die umgesetzt hat, dauert es einfach. Und das ist euer Vorteil. Ihr habt noch die Speed, den Speed, die Geschwindigkeit, die Dynamik und das Durchhaltevermögen, um das halt zu machen. Während Unternehmen, sage ich mal, vielleicht sechs bis Monat, äh, sechs Monate bis ein Jahr später erst, Beginnen, die neue Werbemethoden auszuprobieren oder sowas. Ne? Plus eine Sache, die Unternehmenspolicies der meisten Konzerne und großen Unternehmen zeigt einfach, dass sie nicht wirklich alles auf Bildern zeigen, alles in Texten schreiben, was sie wollen. Das ist auch ein Vorteil. Ihr müsst natürlich alles validieren können, was in euren Texten oder Bildern steht. Aber die legal dieser Konzerne und so erlaubt meist halt paar Dinge nicht, die irgendwie nur potenziell minimales Risiko bedeuten dürften. Und das ist ein Thema, das euch zum Vorteil gemacht werden kann. Ich gebe euch mal ein ganz simples Beispiel. Ihr würdet eine Fritteuse verkaufen und diese Fritteuse soll jedes, jede Pommes, jeden Chicken Nugget knusprig machen. So, jetzt würdet ihr schreiben: immer knusprige und leckere Chicken Nuggets. So. Im Konzern würde das nicht schreiben, weil ihm das zu so risikoreich ist, das zu schreiben, dass es immer knusprig oder sowas halt ist. Und das sind so Vorteile, die natürlich bei Kunden triggern und die ihr euch zunutze machen könnt. Das heißt, ihr müsst eure Dynamik natürlich beibehalten, viel, viel mehr im Detail suchen als die Unternehmen, weil die haben 20.000 Artikel, 10.000, 5.000, wie viel auch immer. Die interessiert nicht, ob der eine Artikel jetzt 1% mehr bringt, 2% mehr. Aber diese 1, 2, 4, 5%, die ihr mehr rausholt, helfen euch, eure Marktdominanz aufzubauen und gegen diese Unternehmen anzukämpfen und zu bestehen auch. Ja? Das müsst ihr euch immer vor Augen führen. So, kommen wir zu Fakt Nummer 2. Und zwar ist es so, dass... Alle 100.000 Euro Monatsumsatz, die ihr erhöht, sich die Strukturen etwas verändern. Ja, es kommen Probleme dazu, Situationen, die vorher nicht da waren, ich gebe euch ein Beispiel, An irgendeinem Volumen, Amazon macht Lagerrestriktionen, ihr müsst euch einen Versanddienstleister suchen, der extern fbm pakete oder sowas verschickt und dann müsst ihr den anbinden, dann müsst ihr ein Wawi haben, was das alles koordiniert. Also ihr müsst euch darauf vorbereiten, wenn ihr 100.000 Euro knackt habt, wenn ihr 200, 300, 400, 500, 600 oder wie viel auch immer ihr knacken wollt, dass immer etwas dazu kommt, etwas Neues, was ihr aufbauen müsst, gestalten müsst und damit arbeiten müsst dann auch im Nachgang. Weil es ist nicht so, dass wenn man 100.000 Euro erreicht hat, man dann auf eine Million kommt ohne Probleme, ohne Situation oder so. Nein, gerade dann fängt es an, weil dann kommen Wachstumsprobleme und Wachstumsprobleme müssen gelöst werden. Das hat jedes Unternehmen, das ist komplett normal. Man muss halt wissen, wie man damit umgeht. Kommt ein Problem, müsst ihr nicht an dieses Problem denken, sondern die Lösung dafür versuchen zu finden. Und es gibt alle Lösungen vordefiniert im Internet in Coachings oder solchen, in YouTube-Videos. Ihr müsst sie einfach nur alle finden halt und zusammensuchen, basteln und dann daraus das Beste nehmen und für euch ausarbeiten. Das heißt, versucht einfach, eure Strukturen nicht zu starr zu halten, sondern entwickelt euch weiter, geht mit der Zeit, nutzt neue Technologien, neue Mittel und ja, Haltet immer die Augen und Ohren offen, was gerade so Situation im Markt ist und wie ihr davon auch profitieren könnt. So, kommen wir zu Schritt Nummer 3, mein drittes Learning aus 600.000 Euro Monatsumsatz. FK ist Kinken, also Fremdkapital ist Kinken, das ist einfach so. Ihr fangt an, so wie wir auch damals, mit ein bisschen Eigenkapital, baut das erste Produkt auf, dann geht ihr damit zu einem... Finanzierer, Warenfinanzierer, finanziert die zweite Charge einfach komplett über ihn, nimmt das Geld aus der ersten Charge, macht damit ein neues Produkt. Dann bei der nächsten habt ihr zwei Produkte auf dem Markt, mit diesen zwei Produkten lässt ihr wieder finanzieren und dann den Gewinn der zwei Produkte nehmt ihr um ein um weitere zwei Produkte zu machen. So baut ihr das kontinuierlich auf. Ja? So, das heißt, desto mehr Produkte ihr von Anfang an habt, desto mehr Fremdkapital ihr von Anfang an habt oder Eigenkapital auch, ist eigentlich relativ wurscht. Fremdkapital ist immer mit Zinsen verbunden, Eigenkapital logischerweise nicht. Ist also auch nicht schlecht. Ne? Ähm, desto besser ist es am Ende des Tages. Das heißt, versucht auf jeden Fall, ich sag mal, irgendwo entweder Fremdkapital aufzutreiben durch Warenfinanzierer. im Amazon-Kosmos. Gibt es ja genug. Ich sag mal, Majos ist ein guter Ansprechpartner oder sonstige. Ich glaube, Fullfin oder so macht das auch. Es gibt noch zahlreiche Anbieter, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Und versucht eure Produkte halt einfach so ähm, aufzubauen, dass sie halt für diese Finanzierer interessant sind, dass sie diese finanzieren, sechs 6-9-Monatslagerbestände. Und dann geht ihr hin und nutzt, wie gesagt, den Gewinn und den, die Auszahlung von Amazon, um ein zweites Produkt zu machen. Und so wächst ihr dann mit der Zeit. Ja? So, desto mehr ihr von Amazon machen könnt, Produkte, desto besser, schneller könnt ihr wachsen desto weniger ihr machen könnt, desto länger dauert es halt. Ist aber vollkommen in Ordnung. Ne? Ähm, hängt immer von einem selber ab, von den Möglichkeiten, die man derzeit hat oder auch von dem Durchhaltevermögen, von dem Willen, den jemand da reinstecken will. Aber ich sage euch, irgendwann ist FK King, also Fremdkapital ist notwendig, in meinen Augen, um wirklich große Sprünge zu machen, um groß zu wachsen, aus Eigenmitteln wird das meist immer sehr, sehr schwierig. Heißt aber nicht, dass ihr von Anfang an FK haben müsst, sondern das heißt eigentlich, ihr könnt es auch mit der Zeit bekommen. Und wenn euer Geschäftsmodell validierter ist, geht natürlich aber auch von Anfang an. Ne? Genau, das sind meine drei Hauptlearnings, nochmal zusammengefasst. Erstes Learning, ne? ihr müsst euch gegen Unternehmen, Konzerne durchsetzen, geht also viel, viel mehr ins Detail. Nutzt eure Dynamik. Zweites Learning, alle 100.000 Euro Umsatz verändern sich Strukturen. Ja? Geht mit den Strukturen, sucht Lösungen für die Probleme, die auftauchen und bewältigt diese. Und drittes Learning, Fremdkapital ist King. Nutzt die Möglichkeiten der Fremdkapitalfinanzierung, die im Amazon-Kosmos bestehen und dann werdet ihr das Game auf jeden Fall gewinnen. Das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis bald!